Ich bin sehr viel in der Welt unterwegs und äh, würde den Österreichern, die sehr oft gescheiter hören, sagen, äh, frei nach Alexander von Humboldt, gefährlich sind die Weltanschauungen von Menschen, die sich nie die Welt angeschaut haben. Bevor man den Mund aufmacht, sollte man sich ein bisschen die Welt anschauen und dann reden.